Wo sitzt der Magnetsinn? Wir suchen Themen für unseren Podcast, "Expedition in die Forschung und du kannst mitreden. Anhand von Ergebnissen bei Mullen vom Anfang des Jahrhunderts vermutete man, dass sie das Erdmagnetfeld mit der Hornhaut des Auges, der Cornea, wahrnehmen. Dieses Ergebnis wurde aber bisher nicht überprüft. Eine Gruppe vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat nun getestet, ob sich die Ergebnisse auf Fledermäuse übertragen lassen. Sie fingen eine große Anzahl von Fledermäusen auf der Wanderung ein. Die Hälfte der Tiere bekam Augentropfen, die andere Hälfte bekam ein temporäres lokales Betäubungsmittel in ein oder beide Augen geträufelt. Die Kornea wurde unempfindlich, sehen konnten die Tiere aber noch. Als sie wieder freigelassen wurden, flogen die Tiere der Kontrollgruppen vornehmlich in ihre Wanderrichtung davon. Die Gruppe, die in beiden Augen behandelt wurde, machte sich jedoch in zufälliger Richtung auf. Der Magnetien von Säugern könnte also tatsächlich in der Kornea sitzen. Spannendes Thema? Lass es uns wissen. Forschung. Tschüss.